Der Emil schaut so entspannt rein, hat er leicht schon alle Geschenke für Weihnachten benannt? Der Emil hat das alles schon im Juli erledigt. So früh? Naja, der Emil kommt ja vom Südpol. Da liegt immer Schnee. Da, da schau her, Hofer. Ich muss da was sagen, meine Tochter kriegt das zu Weihnachten, das ist die neueste Spielkonsole. Ist deine Tochter nicht erst vier? Fünf. Fünf ist sie jetzt geworden. Wie die Zeit vergeht. Ja, da werden die Augen dann leichten, dann bin ich wieder der beste Papa der Welt. Da schau her, Hofer. Ich muss da was sagen, das kriegt meine Tochter zu Weihnachten. Ist deine Tochter nicht erst vier? Fünf ist sie jetzt geworden. Oh, wie die Zeit vergeht. Ja, da werden die Augen dann wieder leichten, dann bin ich wieder der beste Papa der Welt. Meine Tochter hat ja auch schon ein Instagram, ein YouTube und an TikTok-Account. Da schau, schau, was die alles postet. Das ist so lieb. Und mit ihren Freundinnen vom Kindergarten, da macht sie so Watchpartys. Ich sag dir, die ist so viel mit dem Internet, das ist ein Wahnsinn. Da schau, meine Tochter hat ja schon edlen Schnaps, eine ansehnliche Whisky-Sammlung und ein Weinabo. Da schau, was der schon alles rein -sauft. das ist so lieb. Und mit ihren Freundinnen vom Kindergarten macht sie so Trinkspiele. Ich sag dir, die hat noch nie gespielt, die vertragt das so gut, das ist ein Wahnsinn. Auf Instagram und YouTube präsentiert sie immer Make-up für junge Mädchen. Schau dir an, wie viele Follower die schon hat. Ich sag dir, das dauert nicht mehr lang, dann leben wir alle von ihren Einkünften. Die ist schon so brief. Da zeigt sie den anderen, wie man Ofen baut. Und bei ihr können die anderen auch alles kaufen, was man so braucht, um kräftig an durchzuziehen. Ich sag dir, es dauert nicht mehr lang, dann rennt das Geschäft so gut, dann leben wir alle von ihren Einkünften. Die ist so geschäftstüchtig. Was ist los, Hofer? Du schaust ein bisschen skeptisch. Ja, ich denke mal, was ist denn mit Verhaltensüberschuss, Vorhersageprodukten, Terminkontraktmärkten? Ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst. Das ist ja das Problem. Ich will es abkürzen. Je früher ein Konzern wie Google, Facebook, Microsoft, Apple oder Amazon an Menschen raumkommt, desto früher kann er diese Menschen in seinem Sinne beeinflussen. Ja, Hofer, das ist halt nun einmal so. Außerdem hast du selber gar keine Kinder. Spätestens wenn die in den Kindergarten kommen, hast du den Gruppendruck. Dann wollen alle das haben, was alle anderen auch haben. Da kommst du nicht raus. Ich hab da gerade gesagt, dass nicht nur deine Frau und du deine Kinder erziehen, sondern auch gewinnorientierte, obskure Konzerne, deren Gegenwart du noch nicht einmal wahrnimmst und das Einzige, was dir dazu einfällt, ist, naja, ist halt bei den anderen auch so. Geh bitte, wir haben in der Jugend doch auch gespült, gebildet und andere gemobbt. Na und, was ist, hat es uns geschaut? Haufer, was ist los? Du schaust so skeptisch. Ja, ich denke mal, was ist denn mit Alkoholabhängigkeit, illegalen Drogenkonsum und Entwicklungsstörungen? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Na, das ist ja das Problem. Ich will es abkürzen. Alkohol und Drogen erziehen dein Kind mit. Meinst du, deine Tochter entwickelt so eine soziale Kompetenz? Ja, hoffe das ist halt so. Außerdem hast du keine Kinder. weil spätestens im Kindergarten hast du einen Gruppendruck. Dann wollen alle das haben, was alle anderen auch haben. Das ist noch einmal so. Da kommst du nicht raus. Ich habe da gerade gesagt, dass Saufen und Rauchen für dein Kind nicht gut ist. Und das Einzige, was dir darauf einfällt, ist zu sagen, die anderen Kinder Saufen und Rauchen aber auch. Ja, bitte, wir haben in unserer Jugend auch Saufen und geracht Und hat uns geschaut? Wichtig ist, dass meine Tochter glücklich ist. Wenn du meinst und glaubst, dann du und moch Toi, toi, toi.